Ja, guten Morgen, das war der Thomas von DorsWorld und möchte mich heute bei euch bedanken über 1000 Abonnenten. Gestern haben wir die 1000 Abonnenten-Marke überschritten. Yeah. Vielen Dank dafür, das gleich am Anfang des neuen Jahres. Und ich verspreche euch, dass wir das wirklich einmal Gas geben und den Youtube-Channel wirklich zwei bis drei Videos pro Woche hochladen. Es gibt ja in Zukunft genug Material. Also der Tourtober steht ja hinter mir. bin ja nicht unbedingt nur auf Öko unterwegs, sitze auf meinem Motorrad. Und ja, wir haben jetzt angefangen beim dort das neue Chassis zu planen. Oder also das haben wir schon geplant, haben dann auch schon die ersten Schweißarbeiten durchgeführt und ja, wird echt spannend. Die Deichsel bauen wir auch selber, die wird auf die Hinterachse gehen. Also direkt am Vorrad auf die Hinterachse mit mehreren Gelenken. Und das Chassis selber wird vorgefedert. Wir haben da 100 mm Luftfeder. Weg, also 100 mm Federweg mit Luftfederung und gleich wird natürlich die Motoren, hast ja, heißt ja nicht umsonst war Turbo, wir bringen uns da auf Spitzenleistung von, eigentlich auf eine Nennleistung von 10 kW, also 5 kW pro Motor und insgesamt müsste man irgendwo bei unserer Übersetzung, was wir haben, bei 150 Nm Drehmoment sein, also das ganze ist ca. 40 kmh ausgelegt. Natürlich ist das jetzt nicht legitim, aber wir werden dann natürlich softwaretechnisch die Leistung so begrenzen, dass man da straßentechnisch, ja, sagen wir mal einigermaßen im Raum bleibt. Äh Weil ganz rechtlich ist mir das nicht mehr eine ganz klar. Ich meine, es ist mit den 250 Watt Dauerleistung geregelt beim E-Bike, beim Anhänger. Gibt es ja eigentlich in Österreich keine Vorschriften. Und ja, also. Ich bin schon neugierig, wie das wirklich sich mit den Motoren und mit der Deichsel verhaltet, bei 140 Newtonmeter schieben ganz schön. Die Vorgängervarianten jetzt waren ca. bei 80 Newtonmeter, was auch natürlich jetzt da das schon ziemlich angenehm war beim Wegfahren und so. Also hat es schon schön angeschaut. Dann Ampelstadt bis 20 km/h. Unwesentlich, also eigentlich gleich schnell wie ein normales Fahrzeug, wie ein normales Auto. Und das war schon wirklich toll. Ja, und die neuen Motoren sind. Uh, wesentlich leichter, wir haben nur mehr 1 Kilo pro Motor, das heißt, wir sparen ca. 5 Kilo pro Rad ein. Was 10 Kilo bedeuten, das kommen wir ungefähr mit dem neuen Chassis und mit der Luftfederung wieder aufs gleiche Gewicht hin. Es fallen aber andere Sachen weg, die Deichsel natürlich, wenn die integriert ist, die wird jetzt kürzer. Und mal schauen, also im Großen und Ganzen werden wir da auf alle Fälle vom Gewicht her ziemlich gleich bleiben was ja immer spannend ist, weil man immer nicht weiß, wie viel das so wirklich wiegt. Aber wie gesagt, mit der Leistung, was wir jetzt haben, sollte es kein Thema sein. Und dann ist auch noch, werden die äh, Controller für die Motoren äh, komplett eine eigenentwicklung von uns gemacht. Also das macht der Philipp, ähm, die werden auf alle Fälle um einiges effizienter werden. Weil die Motoren sind jetzt beim Bergauffahren, wie da die Backkraft gefahren bin, schon extrem heiß worden. Das sollte bei den neuen Motoren auch nicht sein, außerdem sind sie ja komplett überdimensioniert. Ja, also das werden die Controller komplett neu von uns äh, ausgearbeitet oder besser gesagt von Philipp. Und mal schauen. Also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die Reichweite noch höher wird, die Leistung angenehmer, also mehr Schub. Und dann wird es auch noch ein Daumengas an der Deichsel geben, das heißt, wenn ich quasi irgendwo stecke, dann kann ich das Fahrrad abhängen und äh, ja, kann dann direkt mit der Deichsel rausreversieren. Man brauche nicht mit dem Radl herumschieben das glaube ich ja, auch ziemlich angenehm ist. Und plus, äh, wir werden das mit der Hinterbremsen nach wie vor so machen, dass quasi, wenn ich die Hinterbremsen beim Fahrrad betätige, so wie es jetzt ist, der sich dann auch die Bremsen vom Wohnwagen betätigt. Ähm, weil eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Und da werden wir, mal schauen, ob wir es umsetzen können, werden wir einfach am ein Motorrad am -Brems-, Bremszylinder von einer Hinterradbremse aufbauen und es dann einfach mit äh, hydraulischen Bremsen am Wohnwagen lösen, weil das mit den Backenbremsen ist nicht optimal, das kannst du nicht wirklich einstellen. Ja, das steht jetzt an. Ähm, Nächstes Video wird es wahrscheinlich nächste Woche geben, weil da werden wir weitermachen bei unserem Chassis. Dass da ein bisschen mehr Informationen kriegt. Und würde mich freuen, wenn es mal drei bleibt. Und wenn jemand noch nicht den Channel abonniert hat, dann bitte macht es, es gibt sicher massig Videos. Also viel Spaß und danke.